Yo Leute was geht, hier ist wieder euer EMPWI oder der Boss hier vom Boss Channel Number One meine Freunde und heute mal wieder ein kleines Commentary hier am Start und im Background, ich sag's gleich, ist richtig billig, ein Gameplay, also gegen Bots und so ein Bullshit, aber ja ich, ich habe echt seitdem ich wieder hier in Alemania bin viel zu tun, als ich zur Zeit nicht so viel Zeit für Videos gehabt, also für Videos schon, aber halt nicht so fürs Zocken, deswegen konnte ich keine Gameplays machen. Und ja, deswegen halt jetzt sowas im Hintergrund, aber kann man sich angucken, also ist besser als wo, was, wo ich jetzt so schnell auf die Fresse kriege, also ist besser als nichts, sag ich mal. Und ja, aber jetzt kommen auch wieder jeden Tag Videos und so, jetzt bleibe ich das wieder alles im Griff, wie ein Fahrradfahrer seinen Fahrradgriff im Griff hat, meine Freunde. Und ja, um was geht das Video? Ja, nochmal um Amsterdam, meine Freunde, um Holland. Und zwar wir da... Keine Ahnung, wie viele, auf jeden Fall richtig viele, glaubt mir, richtig viele Leute haben mir ja auf Facebook so gefragt, ja, wie ist das da so abgelaufen, dies, das. Also haben mir halt Fragen gestellt und da dachte ich mir, bevor ich jetzt hier jedem Einzelnen da antworte, mache ich so ein kleines Video. Also ich habe trotzdem jedem geantwortet, aber ich mache trotzdem noch das Video. Und damit halt wirklich jeder informiert ist, meine Freunde. Also die meisten haben halt gefragt, wegen den Kaffeeshops, sag ich mal, wie das da halt so ist und wie man da seinen Kaffee bekommt und wie teuer der Kaffee ist und sowas. Und da dachte ich mir halt, ja, kann ich das halt mal in dem Video so erklären, weil ist ja an sich kein Problem, so mache ich ja gerne, bin ein sehr hilfsbereiter Mensch, meine Freunde. Und zwar meinten auch viele, ja, wenn man noch nicht 18 ist, wie ist das da? Und gucken die da den Ausweis, ob man Ausländer ist oder sowas? Und ja, werde ich euch jetzt alles ähm, hier quasi erläutern, meine Freunde. Und zwar ist es so, also ihr müsst euch erstmal das so vorstellen, da sind ungefähr... In Amsterdam direkt ungefähr in der Innenstadt, ich glaube, minimum 100 café -Shops oder so. Also glaubt mir, da sind einige, ja. Also man hat auf jeden Fall viel Pro Pot Potenzial, um da was auszuprobieren, meine Freunde. Also jetzt nicht die verschiedenen Sorten, da gibt es sowieso genug Auswahl, sage ich mal. Aber ich meine also, wenn man bei einem nicht reinkommt, kommt man in den anderen auf jeden Fall rein. Und zwar auf jeden Fall ist es so, in den meisten, die haben nicht mal Türsteher oder sowas. Also da kann man einfach reinlaufen und dann ist es halt wie so ein... Ja, halt wie so eine Bar, kann man sagen. Also da gibt es halt dann meistens so eine Theke und da kann man sich halt aussuchen, was man will. Und ich sage mal so, da geht es halt so ab, ähm, ja, die Grammpreis also die Kaffeepreise an sich. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Ich sag mal so, ich habe es halt jetzt nicht selber, ich habe also den Leuten gesagt, so was sie holen sollen. Weil ich bin ja selber nicht 18, deswegen dachte ich mir so, gehe ich mal lieber nicht selber vor. Aber das Ding ist, ähm geht glaube ich, eh nicht kontrolliert oder so, aber ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Kann ich euch jetzt nicht so ganz genau sagen, aber auf jeden Fall, ja, kann man auf jeden Fall bezahlen und so. Ein fertiger Kaffee, sage ich mal, geht es ja auch unterschiedliche Preise, kommt drauf an, was für ein Kaffee man will. Aber ich glaube, das geht so von 5 Euro los und so die teuersten kosten so, ja, ich glaube so 13 oder sowas. Also geht so. Es gibt natürlich auch Sachen, die kosten so ein, ähm, ja, ein, ja, ich kann das alles schlecht beschreiben, ein Kaffeebeutel, kann man das so ein, ein Gramm Kaffee kostet halt 30 Euro, aber das ist halt so die Premium-Sachen, so die muss man an sich jetzt nicht haben. Ich denke mal so, auch so der Kleinste ist ein Durst Durstlöscher. Boah, ohne Witz, ich weiß nicht, ob ich das beschreiben soll, ja. Auf jeden Fall geht es da schon billig los, so ab 5 Euro. Ist man auf jeden Fall schon gut dabei, meine Freunde. Und ja, wie gesagt, es gibt auch welche, da sind Türsteher dabei. Ich glaube, da war ich auch immer drin, also die mit den Türstehern, weil das ist so... Die haben da vielleicht maximal so mal kurz in die Tasche geguckt. Also ich hatte ja eine Bauchtasche dabei, ist natürlich krass. Und ja, die haben halt maximal kurz in meine Bauchtasche geguckt, ob ich da vielleicht ein Messer oder so drin habe. Oder keine Ahnung, was die dacht, was ich da drin habe. Aber Auswärts oder sowas haben die auch nicht kontrolliert und da war es dann halt auf jeden Fall chilliger. Der war es auch ein bisschen größer, ich glaube, ähm, äh, das war der. Der war so im Zentrum genau drin und hat so. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann. Muss ich mich mal erkundigen. Auf jeden Fall war der fresh, so war gegenüber vom Primark, also kann man sich auf jeden Fall geben und ja wie, wie ist das da so also ich bin ja selber 17 und bei mir hat da alles reibungslos funktioniert und ich denke mal so wenn ihr jetzt nicht gerade aussieht wie der ihr so ein kleiner pisser so dann sollte das auf jeden fall klappen auch wenn ihr nicht sitzen seid und ja ihr kommt ja auch als deutscher rein habe ich auch viele gefragt ja komme ich doch als deutscher rein ja er kommt ja auch rein? also mit einem deutschen als deutscher weiß ich nicht Glaub er nicht aber so mit einem deutschen aus das kommt ja auf jeden fall rein und ja ich denke mal was was gibt es da noch zu sagen ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Und ja, keine Ahnung, wenn ihr mal nach Amsterdam fahrt und irgendwelche Tipps braucht oder so, wo es da am schönsten ist, könnt ihr euch auf jeden Fall an mich wenden. Ich helfe euch da gerne. Und euer EMP Oh genau, wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie unter das Video, dann kann ich euch die beantworten. Aber ich weiß nicht, was es da noch so zu Fragen gibt. Und euer EMP oder Boss oder bitches, no homo, Skurr!